Es ist 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Du, Papa, ich ziehe eine Karriere im organisierten Verbrechen in Erwägung. Darauf der Papa. Bank oder Regierung, mein Sohn? Der Montagswitz. <lacht>